Also, zu meiner Rechten habe ich Hellebecker. Wir werden uns auf dem Podium alle duzen. Hellebecker ist die Leiterin der Transferstelle für politische Bildung. Wir haben ein Vorgespräch geführt, in dem sie mir gesagt hat, sie hat 30 Jahre Szenearbeit auf dem Buckel. Das heißt, sie ist eigentlich von Haus als Erziehungswissenschaftlerin und hat auch in der sozialen Arbeit lange gearbeitet. Richtig, Jugendarbeit. Und ist jetzt die Leiterin der Transferstelle für politische Bildung, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Erkenntnisse aus der Wissenschaft in die Praxis zu transferieren. Deswegen Transferstelle für politische Bildung. Helle, nur ganz kurz, ohne dass es jetzt ausufert: Wie oft sitzt du denn mit Menschen aus dem Webvideobereich zusammen und transferierst eure wissenschaftliche Erkenntnisse in diese Praxis? Das macht der René. Jetzt an, an. An. Äh, jeden Tag, ich habe die im Büro sitzen. Mhm. <lacht> ähm, ich habe jemanden im Büro sitzen, der sich in, der, in dem Feld engagiert und äh, werde fast täglich belästigt mit irgendwelchen Videos. Das heißt, du kennst dich auch in der webvideo landschaft inzwischen ganz gut aus? Äh, unsortiert? Ähm, das würde ich nicht behaupten, dass ich mich auskenne. Nee. weil ich... Äh, wie gesagt, also weil mir wahrscheinlich die äh, gängigen Kategorien an der einen oder anderen Stelle fehlen, aber es ist mir nicht fremd, sagen wir so. Ich frage deswegen, weil natürlich manchmal der Graben so zwischen klassischer politischer Bildung und Webvideolandschaft doch noch sehr, sehr groß ist. Ne? Deswegen. Also es geht hier gar nicht darum, irgendwie zu sagen, einer kennt sich besser aus, der andere kennt sich nicht aus, sondern einfach zu gucken, wie viel Kontakt ist eigentlich wirklich da und vielleicht auch zu schauen, wie wichtig ist dieses Netzwerk für den Austausch untereinander, damit wir voneinander tatsächlich auch lernen können. Vielleicht kann ich was ergänzen, weil mhm. wir wir sind ja nicht auf einer einsamen Insel, sondern wir sind ja wir verstehen uns ja als so einen Link zwischen dem, was wissenschaftlich geforscht wird, weil wir der unter anderem, weil wir der Überzeugung, die Überzeugung haben, dass zu wenig zur politischen Bildung empirisch geforscht wird und wir das auch anregen wollen. Wir haben aber auf der anderen Seite den Vorteil und den Spaß, dass wir im Grunde die Landschaft der politischen Bildung inzwischen ganz gut überblicken. Also die 30 Jahre ist schon angesprochen, also sowieso, ich, mhm. seit 20, über 20 Jahren arbeite ich eben nicht für einen Träger oder so, sondern für die gesamte Landschaft. Insofern lernt man dieses ganze Spektrum von dieser klassischen... Äh, politischen Bildung, die gar nicht mehr klassisch ist, würde ich mal sagen. Mhm. Aber es also ist ja so ein Synonym geworden oder so eine Marke, damit man sich verständigen kann, bis hin eben zu ganz neuen Ansätzen mhm. oder ganz anderen Ansätzen. Und es ist ja auch sehr mannigfaltig. Das hat der Anselm ja vorhin in seinem Vortrag auch deutlich gemacht. Ähm, ich bräuchte übrigens ein, äh, einen Hinweis an die Männer da hinten gleich noch mal die Leinwand, äh, weil wir auf jeden Fall viele Videos zeigen werden. Ah, da ist sie. Sorry, mehr Culpa. Reich. Du bist jetzt inzwischen, glaube ich, zu Atem gekommen. Ähm, äh, du bist Journalist. Ich habe überlegt: Darf ich dich jetzt als YouTuber vorstellen oder als Journalist? Ich glaube, Journalist ist dir lieber. So habe ich es im Netz gefunden. Da gibt es die verschiedensten. Ist das Mikrofon überhaupt an? Das macht der René. <lacht> Sprich mal. Test, test, mic check. Vielleicht wollen wir einmal tauschen. Okay, dann nehmen wir das Mal das Bessere. So. Hey, nicht schlecht. So, guten Morgen nochmal. Ähm, die Frage war, ob ich als Journalist oder YouTuber bezeichnet werden will. Ganz ehrlich, ist mir richtig latte. Entschuldigung, okay. aber ähm, das ist so eine also ich meine, ich verstehe dieses, dieses Bedürfnis bei manchen Leuten, das immer so fest einzukategorisieren, aber ich stelle mich da so ein bisschen gegen, ich will jetzt nicht sagen, ich bin der, der zwischen allen Schubladen sitzt, das ist Quatsch, weil es gibt eine Menge Leute, die das machen, was ich mache und die es auch erheblich besser machen als ich, aber ähm, ich finde, man sollte das in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr so strikt trennen wollen. Ehrlich gesagt, mir ist es auch Latte. Was mir äh, nicht Latte ist als Frage, ist, ähm, ob du dich selber als politischer Bildner bezeichnest. Ich glaube, da hat man ja selber keinen Einfluss drauf, weil ab einer gewissen Reichweite wird einem das dann wahrscheinlich sowieso unterstellt und ich glaube, es hängt auch immer weniger mit dem zu tun, was man tatsächlich sagt, als mit der Menge an Leuten, die man erreicht ähm, auch hier bin ich wieder kein Einzeltäter, wenn man so will, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand im Raum sagt von wegen, hey, ich sehe das politisch so und so, dann werden wahrscheinlich zwei Leute drumherum stehen und denken, okay, alles klar, also zucken mit den Schultern oder bestätigen das, aber in dem Moment, wo du halt ein größeres Publikum hast, dann werden dann selbst Leute wie äh, Sammy Slimani schon als gesellschaftsbildend äh, bezeichnet und so weiter. Und das bringt dann wahrscheinlich einfach das eigene Publikum mit sich. Und dann ist man schnell politischer Bildner, vielleicht auch wieder Willen. Raik, wer, wer hier im Raum kennt Reik Anders? Gut, wir schauen uns jetzt ein Video von dir äh, an. Wir spielen es zumindest an, nicht ein komplettes Video. Ähm, einmal, Robert, bitte das Video von Reik Anders, damit wir alle wissen, mit wem wir es zu tun haben, wenn er im Netz ist. Ich hoffe, du äh, magst die Wahl die ich getroffen habe. Scheint sie denn, ich höre gerade? Ich glaube nicht. Es fehlt noch drüber. Nein, also was wir äh, hier sehen, ist eine große Analyse. Also ich mache jetzt mal kurz den DVD-Kommentar dazu. Wundervoll. Ähm, was gleich wir sehen, ist eine, <lacht> ja, eine wundervolle Analyse zu den Wahlen in, äh, war das Mecklenburg-Vorpommern? Ja. Äh, da ging es darum, dass die äh, AfD sich als großen... Oh, da doch schon weiter. Da läuft es einem doch patriotisch den Rücken runter. Denn wenn selbst in einem der ärmsten Bundesländer mit einer der höchsten Arbeitslosenquoten und einem der geringsten Ausländeranteile rund 80 Prozent, nicht AfD wählen, ja dann ist für die Partei klar, wir sind das Volk. AfD-Spitzenkandidate live Erik Holm sieht die Alternative für Deutschland jedenfalls schon ganz, ganz oben. Vielleicht ist das heute der Anfang vom Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels. Und darum ging es bei dieser Wahl natürlich eigentlich. Merkel muss weg. Stopp Erinnert sich noch irgendjemand an die Zeit, in der die CDU durch den Merkel-Bonus bei Wahlen als unschlagbar galt? Diese Zeiten sind definitiv vorbei und ganz ehrlich, es war längst überfällig. Wer mich in meine Videos schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich von Merkel und der CDU nichts halte. Es dürfte bei Wahlen also eigentlich nichts Befriedigenderes für mich geben, als zu sehen, wie die erfolgsverwöhnten cdu karrieristen fassungslos vorm Scherbenhaufen ihrer eigenen politischen Unfähigkeit stehen. Es ist in meinen Augen verdammt nochmal überfällig, dass eine Partei abgestraft wird, die über lange Jahre fremdenfeindliche Wahlkämpfe geführt hat, die Homophobie politisch salonfähig gehalten hat, die auf die Geringverdiener geschissen hat, während sie gleichzeitig der Wirtschaft in kaum noch zu überbietener Peinlichkeit in den Arsch gekrochen ist. So, ich kann diese Partei nicht leiden. Aber dass sie ausgerechnet von einer Partei überholt wird, die noch fremdenfeindlicher, noch homophober, noch unsozialer und noch wirtschaftshöriger ist als sie selbst, das vermiesst mir meine Feierlaune dann doch. Okay, dass vielen eine Dank. eine Partei wie die ich sagen, AfD... Bis hierhin, Reich Anders äh, auf der Bühne und im Netz. Und dann haben wir hier zu meiner rechten Außen äh, Franzi von Campus. Ich muss der Transparenz halber dazu sagen, Franzi und ich, wir haben lange Jahre zusammengearbeitet, das heißt, wir kennen uns wirklich sehr, sehr gut, äh, haben äh, ein Büro miteinander geteilt. Franzi ist, so wie Daniel Seitz in der Vorbereitung sagte, Franzi ist alles. Ähm, Franzi sitzt hier als Chefredakteurin von Mesh Collective. Und Mesh Collective verbindet tatsächlich politische Bildung beziehungsweise inzwischen Bildung im weitesten Sinne äh, mit Webvideo ähm, für die Generation YouTube. Und bevor wir miteinander ins Gespräch gehen, würde ich sagen, wir schauen uns auch einmal bitte den Trailer von Mesh Collective an, damit alle im Raum wissen, was Mesh Collective so macht. Was sind denn zum Beispiel deine Fixkosten? Fix was? Durchblickt ihr. Könnt ihr Inhalte und Werbung immer unterscheiden? Das ist folgendermaßen. Mit. Herzlich willkommen! Jo, und herzlich willkommen zum Do-Good-Projekt. Hat da etwa jemand meinen Namen gesagt? Der größte bisherige Ausbruch hält seit März 2014 Westafrika an Atem. Wenn sich der US-Präsident von YouTubern interviewen lässt, warum nicht vielleicht auch unsere Bundeskanzlerin? Was würdet ihr die Bundeskanzlerin fragen? Schreibt das mit dem Hashtag YouTube fragt Merkel hier in die Kommentare, auf Facebook oder Twitter. Menschen, die alle in der sogenannten Eurozone leben. Meinungsfreiheit ist die Grundlage jeder Demokratie. Seit 1977 dürfen wir ohne Erlaubnis des Mannes sogar arbeiten gehen. Erstens finde ich, dass junge Leute sehr kritisch mit der Gesellschaft umgehen müssen und sie müssen auch zuspitzen. Der Wohlstand der Ersten Welt, unserer Welt, beruht seit Jahrzehnten auf der Ausbeutung der Dritten. Selbst die ARD nutzt jetzt YouTube. Ach, was soll's, ich geb's ihnen für die Hälfte und schlage die andere Hälfte auf die Preise meiner sonstigen Produkte. Nein, deine Vagina ist nicht hässlich. Doch ist Antisemitismus auch heute in Deutschland noch ein Thema? Kann man die Währung so einfach abschaffen? Wie funktioniert eigentlich die Rente? Wenn ihr über sowas stolpert, hinterfragt es. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, danke schön. Franzi, äh, ich glaube, es gibt in Deutschland wahrscheinlich wenig Menschen, die so viel Erfahrung haben mit Webvideo und äh, politischer Bildung. Ähm, was macht denn deiner Meinung nach ein gutes politisches Bildungsangebot im Netz aus? Was muss es haben, beziehungsweise was darf es auf gar keinen Fall haben? Ähm, ich würde sagen, Grundvoraussetzung ist, dass man es in gar keine dieser Kategorien stopfen kann, ehrlich gesagt. Ich musste vorhin sehr lachen, weil Anselm sagte, ähm, dass wir nicht noch mehr Videos von YouTubern zu TTIP brauchen, also ich paraphrasiere jetzt natürlich und äh, da musste ich gerade dran denken, weil wir haben auch mit äh, einem der YouTuber, der auch in dem Trailer vorkam, ein Video zum Thema TTIP gemacht, das hatte sich dieser YouTuber ganz besonders gewünscht und das Schönste an diesem Video war eigentlich nicht unbedingt, dass es um TTIP ging, sondern dass es die meisten Kommentare erbracht hat, die wir jemals hatten, auch unter allen Videos, die wir mit diesem YouTuber jemals gemacht haben und der YouTuber saß zwei Tage bis in die Nacht dran, um diesen ganzen Fragen gerecht zu werden und hat mich angerufen und hat nochmal nachgefragt, wie war das nochmal und wir haben nochmal Links hin und her geschickt und haben Links verteilt in die Kommentare und da war es mir dann im Endeffekt, ob es jetzt um TTIP ging, ob es ein reines Erklärstück war oder nicht, total Latte quasi, worum es in dem Video ging, sondern es war so cool zu sehen, wie die alle reagiert haben und wie neugierig die waren und die haben uns auch richtig Konter gegeben und gesagt, ja gut, jetzt geht es ja wieder um die Chlorhühnchen, es geht doch eigentlich um was ganz anderes und ich glaube, Ehrlich gesagt, bei einer guten, ich sage mir nicht nur politischen Bildung, sondern generell beim guten Bildungsansatz geht es darum, dass du die Reaktionen auch kriegst. Weil es kann noch so schön sein und es kann noch so gut gemacht sein, und es kann noch so emotional sein. Wenn da keiner drunter schreibt und keiner reagiert und es keiner sieht, ist es für einen Arsch. Mhm. Das heißt, äh, politische Bildungsangebote im Webvideobereich müssen auf jeden Fall den User in irgendeiner Form dazu motivieren, darauf zu reagieren. So würde ich das mir wäre wünschen, ein ja. Indikator. Ja? Wie ist das bei dir, Reik? Du hast ja auch mannigfaltig viele Kommentare unter deinen Videos. Ist das für dich ein Indikator für ein geglücktes, gutes ähm, Produkt? Vor allen Dingen ist es, glaube ich, ein Indikator, dass ich es immer wieder schaffe, in die Filterbubble von bestimmten äh, Gruppen einzudringen, also namentlich irgendwelche Rechtsradikale oder auch Islamisten und so weiter, äh, weil ich wirklich das Gefühl habe, also auch wenn man sich bei mir die, äh, das Verhältnis ansieht von Likes zu Dislikes, es geht am Anfang immer so los, wenn ich ein neues Video veröffentliche, dass natürlich der Positivbalken erstmal sehr, sehr groß ist, weil natürlich zuerst die Abonnenten das sehen und dann im Laufe der nächsten Stunden und Tage wird es immer weniger und immer weniger und immer mehr negative Bewert äh, Bewertungen kommen quasi rein, weil wenn man sich allein meinen YouTube-Kanal anschaut, anhand der Titel, die ich zum Beispiel schon habe für meine Videos, würdest du echt denken, dass da der... Ähm ich weiß nicht, der größte Nazi und größte Extremist überhaupt sitzt, weil meine Videos haben immer so ganz ekelhafte Titel eigentlich, die aber nicht meine Meinung widerspiegeln, sondern Zitate sind, über die ich dann spreche. Und äh, ich glaube, viele Leute fühlen sich dann davon so ein bisschen angezogen, die halt wirklich diese Meinung vertreten. Also wenn ich zum Beispiel ein Video habe mit dem Titel Südländer können nicht lieben oder Ausländerkinder runter von Spielplätzen, dann äh, fühlen sich auch sehr viele Leute irgendwie dazu bemüßigt, wahrscheinlich über Linkempfehlungen oder weil sie sonst irgendwie gefunden haben, äh, da drauf zu gehen und ich glaube tatsächlich, was die Reaktion angeht, wenn, äh, also ich glaube, ohne diese ganzen Hater und äh, also wirklich Hasskommentare, Gewaltandrohungen, Morddrohungen und so weiter, hätte ich, glaube ich, wirklich nur die Hälfte der Aufrufe. Also, das ist wirklich so ein Ausmaß, also auch in den Kommentaren sieht man es immer wieder, äh, wie Leute sich dann wirklich hart auf den Schlips getreten fühlen und fragen: ah, Was ist das denn? Und selber armes Deutschland und hier. Also, Machst du das auch ganz bewusst, also quasi ja. deine eigenen Kanal, äh, die, also deine, deine eigene Followerschaft zu sprengen und andere Menschen noch anzusprechen? Eigentlich schon, Durch die, weil bei mir die ist man die, Art, so die, die, die Titel setzt zum Beispiel. Ja, also Mach gerne ganz meine... konkret, auch so für die Menschen hier im Raum, die sich jetzt nicht so gut mit YouTube auskennen. Wie macht man das, dass man so eine Echo-Kammer sprengt und dann auf einmal andere Leute erreicht? Ja, also meine ganz naive Hoffnung ist immer, äh, dass, wenn ich das halt mache und ich sage mal gleich genauer, was ich mache für die Leute, die meinen Kanal jetzt nicht kennen, äh, meine ganz naive Hoffnung ist immer, dass äh, Leute, die dann, sage ich mal, aus ihrer eigenen Filterbubble rausgezogen werden und vielleicht auf meine Videos kommen, dass vielleicht einer von einer Million äh, vielleicht wirklich mal ins Grübeln und Nachdenken kommt und seine eigene Position hinterfragt, also bei mir ist es so, dass ein ganz, also ganz großes Themenfeld oder ganz große Themenfelder bei mir in meiner Arbeit sind halt Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Religion, also natürlich auch Wirtschaft zum großen Teil, aber generell eher so der gesellschaftliche Zusammenhang in Deutschland. Und da gibt es halt schon viele Strömungen, die nicht wirklich glücklich sind mit der Situation momentan und ähm, das ist jetzt noch sehr freundlich ausgedrückt. Also es gibt halt wirklich auch gerade auf YouTube und auf Facebook immer wieder, also ich meine Pegida war ja nur so, sage ich mal, die Speerspitze davon, aber es gibt halt wirklich sehr viele Facebook-Gruppen und Seiten, die halt nichts anderes machen, als den lieben langen Tag über Muslime zu hetzen irgendwie. Oder auch natürlich auf der anderen Seite auch die Islamisten, die dann versuchen, irgendwelche Jugendlichen zu ködern im Sinne von, ah, stieß euch uns an und wir sind so toll und kommt alle in den Jard. Also das gibt es auch, wenn es da auch ein bisschen verdeckter ist. Ich würde gerne das einmal weitergeben an Helle. Wie realistisch schätzt du denn die Chance ein, dass tatsächlich jemand sich so ein Video anguckt und dadurch zum Nachdenken so angeregt wird, dass er vielleicht tatsächlich umdenkt? Das ist unmöglich zu beantworten, wie soll ich das einschätzen? Ich wünschte, es gäbe solche Untersuchungen. Ansatzweise äh, gibt es die und die führen immer zu dem Ergebnis, dass man nicht weiß, wer sich anguckt, äh, sondern nur wie viele. Ähm, ich würde ich würd das gerne in zweifacher Hinsicht wenden. Ich grübel gerade die ganze Zeit, äh, warum ich... Also ich möchte nicht auf dieser Spur antworten. Ähm, Webvideos sind für mich dann interessant, wenn sie die Möglichkeit eröffnen, bildende Situationen anzureichern. Äh, meinetwegen auch zu schaffen, zu initiieren, Neugier, äh, Neugierde zu erwecken und sowas alles. Es würde aber dann genau in Franzis Kerbe hauen, äh, wenn es dazu führt, dass es zu einer tatsächlichen Interaktion kommt. Ich finde nicht, dass die Kommentare... Oder das, diese, also die, die Kommentarfunktion ist etwas, was einen ziemlich alleine lässt. Also man muss da schon ein ziemlich hohes Bewusstsein haben. Ich habe genau dieses Video ähm, zur Meg und dann das zu Berliner auch gesehen und auch die Kommentare drunter. Und dann sieht man eben, es gibt die Aufgeklärten, die können natürlich sofort auch die Ironie erkennen. Ähm, es gibt äh, diejenigen, die dann wirklich äh, inhaltlich einsteigen und es gibt die, die es komplett missverstehen. Und ähm, das ist, ähm, wissenschaftlich würde man sagen, das ist, äh, das, äh, da, da vermittelt sich ein Habitus, bei dem ganz viele Leute entweder auf die falsche Spur kommen oder gar nicht mitkommen. Ähm, das lässt sich meiner Ansicht nach nur auflösen, wenn man äh, Webvideos in so einer Weise inszeniert und einbaut, dass es tatsächlich die Möglichkeit der Auseinandersetzung gibt. Das gilt für... Die Meinungsbildung also für Kontroverse, tatsächlich also ta tatsächlich heißt tatsächlich zu diskutieren, sich selbsttätig weitere andere vielleicht Informationen zu holen. Ähm, das heißt, sich mit anderen auseinanderzusetzen. Äh, das heißt dann bei, in anderen Formaten vielleicht real zu partizipieren, aber dann auch um was was dass es dann auch um was geht. Bei Aber dem diese meiner Möglichkeit, ich möchte einfach die, die beiden äh, äh, YouTuber, Franzi ist auch selber aktiv auf YouTube unterwegs oder arbeitet halt selber mit ganz vielen YouTubern, äh, einmal mit einbeziehen. Diese Möglichkeit gibt es ja unter den, unter den YouTube-Videos, richtig? Darf ich noch eine Sache sagen? weil äh, Was, was, was dazu, ganz sicher dazugehört, und das äh, würde ich gerne noch... Haha, ich habe ja die Möglichkeit, hier oben <lacht> Anselm was entgegenzuhalten. Äh, mich hat überrascht, dass du gesagt hast, ich habe das Examen mitgeschrieben, äh, nicht. Ähm, politische Bildung ist die Vermittlung von Inhalten, Infos und Wissen. Und dann hast du die Reihenfolge genannt, äh, Wissen führt zu Bewusstsein und Bewusstsein führt zur Handlungsfähigkeit. Und ich würde dem diametral widersprechen. Also, äh, ich finde, dass wir runterkommen müssen in der politischen Bildung von dem Primat des Wissens, beziehungsweise von dieser Chronologie. Ich muss erstmal was wissen, dann kriege ich das richtige Bewusstsein. Und dann bin ich handlungsfähig. Alle, und zwar nicht nur 16-Jährige, sondern auch Kinder, haben bereits ein politisches Bewusstsein, haben so etwas wie Meinung, stellen sich Fragen. Da muss ich ansetzen. Und wenn ich dieses vorantreibe und ermutige und unterstütze und aus dieser Situation heraus dann mich frage, welches Wissen bräuchte ich jetzt, um handlungsfähig zu sein, dann ist das für mich eine sinnvolle, didaktik der politischen bildung aber nicht das und das da das ist ja auch schon gesagt worden ich bin ähm, so toll die manchmal sind und wenn man sie dann einbauen kann und man sieht es ja auch bei den äh, bei, bei bestimmten kanälen sieht man das ja auch wenn man unten sieht super jetzt konnte ich meine hausaufgaben machen super jetzt habe ich endlich kapiert äh, was der lehrer uns heute morgen erzählt hat und so ähm, äh, dass also manche dieser äh, tutorial oder tutorialen geschichten äh, Anklang finden in einer bestimmten Situation, aber ich finde, ich, ich mische jetzt mal ein bisschen auf, ja, ich finde das echt eine alte Kamelle der politischen Bildung. Äh, mhm. So peppig das ist dann, super, und äh, Multimedialeinsatz wird jedem Referendar in der Schule geraten, ähm, finde ich, dass das aus, äh, aus meiner didaktischen Sicht eigentlich äh, nicht die Avantgarde sein kann. In unserem Vorgespräch hat Helle zu mir am Telefon gesagt, dass viele YouTube-Formate für sie so ganz schlechter Frontalunterricht sind ja. und eigentlich nur funktionieren, weil sie halt von Peers gemacht werden. Ja. Wir haben jetzt auch in Anselms Vortrag vorhin gehört, dass Persönlichkeitsentwicklung äh, eventuell ein, ein wichtiges Ziel der politischen Bildung ist, also weg von dieser reinen Wissensvermittlung, so habe ich Anselm zumindest gehört, ja, hin, hin, zu einer, hin zu einer größeren äh, emotionalen Entwicklung und einer Unterstützung von Jugendlichen in dieser Kompetenz. Ähm, für mich ist dieses Thema tatsächlich ein wichtiges Thema, gerade der politischen Bildung. Die Frage ist, was kann Webvideo in diesem Bereich tatsächlich leisten? Das würde ich auch gerne die Frage an Franzi ähm, weitergeben. Was kann Webvideo-Bereich in diesem äh, Bereich leisten und was, was, was, was muss es vielleicht auch leisten und was muss es nicht leisten? Ähm, ich sehe da schon eine Handbewegung, aber ich würde einmal ganz gerne kurz vorher darauf eingehen. Und zwar würde ich gerne an das anknüpfen, was Anna vorhin ganz, ganz am Anfang gesagt hat, dieses, dass es eh ein, ein Eichenwunder ist, dass wir alle hier sitzen. Ich mache das jetzt seit vier Jahren und ich muss dann wieder widersprechen quasi, auch wenn es Frontalunterricht teilweise ist, was passiert auf YouTube und so weiter. Ich mache jetzt seit vier Jahren, habe ich den ziemlich geilen Job, zu YouTubern zu gehen und zu sagen, hey, ich habe ein bisschen Geld, ich habe eine kleine Redaktion, ich habe ein cooles Team zusammen mit Julia Althoff, unsere Projektleitung, die auch hier sitzt. Und ähm, wie wäre es denn mal mit was Politischem? Wie wäre es denn mal mit was Gesellschaftlichem? Und das ist immer noch so seit nach vier Jahren, dass die Leute sagen, krass, es gibt sowas wie euch, das ist ja total cool. Und wo wir dann in Projekten erstmal feststellen, wie entwickeln sich überhaupt YouTuber, die, die, die das Glück haben, eine gewisse Reichweite zu haben, mit uns zu jemandem, der ein politisches Bewusstsein hat, der selber oder die selber erstmal lernen, wie man sich mit Themen auseinandersetzt und das im ganz Kleinen, da fange ich immer wieder ganz neu an zu erkennen, das ist auch Persönlichkeitsentwicklung, sozusagen, wie wird ein YouTuber oder jemand, der eine Reichweite hat, im Zweifelsfall erstmal, der nicht von Anfang an wie Reich zum Beispiel, der von Anfang an politische Themen gemacht hat, wie macht man das mit jemandem, der sonst Comedy macht oder Gaming oder irgendwie sowas, ich diskutiere gerade mit einem Gamer, mit dem wir jetzt was zu Wirtschaft machen, äh, seit drei Wochen um ein Thema rum, weil der sich so freut, dass er mal was anderes macht als Gaming und das total cool findet und ähm, überhaupt nicht so viel Geld haben wollte, wie alle immer sagen, dass die haben will, sondern der einfach nur sagt, ja super, mal was anderes. Und da das finde wäre ich, dann Persönlichkeitsentwicklung genau. im One-on-One -on -one für den YouTube. Weil man, wenn man schon sagt, ne? sozusagen, es ist alles Frontalunterricht und es geht äh, sozusagen, es ist immer nur einer, ein Peer, der erzählt. Dann finde ich, muss man sich schon mal in sozusagen bewusst werden, was für eine Entwicklung dieser Peer, der seinen 60.000 bis eine Million Zuschauern dann was erklärt, erstmal durchmacht. Und ähm, mhm. wenn ich ja, darf, ich. würde ich gerne noch eine kurze Geschichte dranhängen. Und zwar, um zu verdeutlichen, wie schwer das auch ist für diesen Peer, der für seine Zuschauer dasteht. Es gab letzte Woche ein Interview von YouTube unter anderem organisiert, von drei YouTubern, äh, die Junkers, äh, also sozusagen in der Europäischen Kommission mitorganisiert äh, interviewt haben. Und es waren ein Deutscher, ein Pole und eine Französin. Und die Französin wurde von YouTube massiv unter Druck gesetzt, keine kritischen politischen Fragen zu stellen. Und die hat durchgehalten und die hat trotzdem ihre Fragen gestellt und hat nachher zwei Videos dazu gemacht. Und diese, diesen Mumm zu haben und das auch durchzusetzen, um selber seinen Zuschauern und sich selber auch treu zu bleiben, das muss man erstmal haben. Und das finde ich ist schon auch eine Vorbildfunktion, die auch was wert ist. Würde, wollte ich einfach nur an dieser Stelle mal so mit reinbringen. Hier war gerade eine. Ich muss mich unbedingt zur Wortmeldung äh, meldung. Ja, ist aber ich glaube, das passt jetzt gar nicht mehr. Ja, weil das war eigentlich eine Frage an Frau Dr. Becker. Dann lass uns ähm. sie doch vielleicht ans Ende. Wenn du sagst, sie passt jetzt gerade nee, gar nee, nicht es mehr. Es ging nochmal. Sie sagte, ähm, das ist nicht die Avantgarde der politischen Webvideos. Und meine Frage wäre, könnte sie dafür, ein, können Sie dafür ein Beispiel geben, was die Avantgarde ist? Ich kann, ich kann wieder bei Franzi einhaken. Ähm, ich hätte gerne das für alle. Ich hätte gerne, also für mich wäre die, äh, wäre eine, auf meinem Ranking sozusagen der Lieblingsvideos stehen ganz klar diejenigen, die die Jugendlichen selbst gemacht haben und in dem Prozess des Machens, sich über bestimmte Dinge klar werden, sich überlegen, wie sie es darstellen und so weiter. Und dann würde das für mich auch noch getoppt, wenn es sich nicht um irgendwelche Erklärvideos handelt, sondern um äh, Videos, die Fragen stellen. Und die, ähm, Anselm hat das so ein bisschen gesagt, also die das nutzen, was ja Bild, Musik, äh, Sprache, was die Videos ja hergeben an, äh, äh, an ästhetischen Medien auch, alles auf einmal bringen, was man selten hat, äh, was, wo man ganz viel Emotionalität, Ambivalenzen, Dilemmata, äh, Emotionen und so weiter transportieren kann. Ein Medium, was super dafür geeignet ist und das fände ich klasse, wenn es auch dafür eingesetzt wird. Also eben keine Dinge zu klären, sondern zunächst einmal Widersprüchlichkeiten auszudrücken, darzustellen und dann darüber ins Grübeln zu kommen. Antwortet so das kann. auf deine Frage? Also, wir haben im Prinzip hier zweimal jetzt den Ruf laut im Saal, ähm, weg von dieser Wissensvermittlung äh, mehr hin zu einer Persönlichkeitsentwicklung oder einer ähm, partizipativeren Ansatz, wo Jugendliche selber was machen und einstellen können. Äh, Reik, wie realistisch schätzt du das ein, dass so ein Projekt, ähm, hier ich halte es auch gerne, äh, dass so ein Projekt gefördert äh, wird bzw. umgesetzt wird? Und dann auch im Netz so funktioniert, dass die Jugendlichen dort eine Erfahrung machen, die sie befähigt. Also, was jetzt die äh, Förderfähigkeit angeht, ist, glaube ich, da fand der bessere Ansprechpartner, <lacht> die weiß, was es dazu benötigt oder was da alles irgendwie im Hintergrund sich noch abspielt. Aber äh, was sage ich mal den Erfolg im Netz dann letztendlich angeht. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass es jetzt ausschließlich damit zu tun hat oder dass es zu so einem großen Teil damit zu tun hat, dass jetzt der Vortragende, quasi der YouTuber oder die Person vor der Kamera, jetzt aus einer ähnlichen Altersgruppe kommt wie das Publikum. Ich glaube zum Beispiel, dass ähm, auch wenn Leute wie, ähm, sag ich mal, Bill Maher oder John Oliver oder meinetwegen auch John Stewart, auch wenn die jetzt klassischerweise aus dem TV-Bereich kommen, also um jetzt mal so auf politische Comedy zu kommen in Amerika, äh, auch wenn die klassischerweise aus dem Fernsehen kommen, sind sie trotzdem im Netz auch ultra beliebt halt einfach. Und ich meine Bill Maher 60, so John Stewart ist auch schon irgendwas Mitte 50 vermutlich, also ich weiß jetzt nicht wie alt John Oliver ist, aber er ist jetzt auch keine 20 mehr, also der ist auch irgendwie so wahrscheinlich kurz vor der 50 gerade und ich glaube auch, dass man, also dass auch junge Menschen durchaus erkennen, äh, wann etwas, sage ich mal, interessant oder lustig oder cool oder gut gemacht ist und dass es nicht immer damit zu tun hat, dass jetzt jemand so mit einer lustigen Mütze da steht oder jetzt irgendwie so rumfuchtelt oder was auch immer. Das soll jetzt keine Anspielung auf irgendwelche aktuellen YouTuber sein. Aber ähm, ich glaube, dass es im Endeffekt einfach nur die Qualität ist. Also auch wenn du dann auf Facebook siehst, welche Videos sich viral verbreiten. Natürlich sind das zu so einem großen Teil Sachen von süßen Tierchen oder irgendjemand wird voll reingelegt. Aber ähm, es gibt halt auch solche Sachen wie zum Beispiel dann sitzen einfach... Alte Menschen vor der Kamera erzählen so ein bisschen was vom Leben und die werden dann auch millionenfach geteilt teilweise, einfach mhm. weil halt der Inhalt interessant ist. Und dementsprechend glaube ich, dass es äh, das ist natürlich auch wieder so eine alte Binsenweisheit, also wirklich äh, Inhalt vor Form quasi, wenn man so will. Und Aber die von dir gerade eben zitierten, ist das auch Wissensvermittlung, also auf kognitiver Ebene sozusagen? Ich erkläre dir was, egal ob ich jetzt Comedy dazu benutze oder gibt es dort den Moment, wo der Jugendliche selber mehr machen kann, als zu kommentieren? Ich, frag, das ich sagen, das, das ist nicht nur Wissensvermittlung auf kognitiver Ebene, sondern auf höchster Ebene, was diese mhm. Leute da abliefern und äh, ich kenne auch äh, niemanden in Deutschland, der auch ansatzweise an dieses Niveau rankommen würde, das muss man einfach so ehrlich sagen. Wollen wir uns da mal ein Beispiel angucken? Kennst du, äh, Könntest du jetzt aus dem Stand den Herrn da hinten ein, ein, ein gutes Beispiel nennen, was wir kurz äh, googeln können und uns anschauen können? Boah, das sind also gerade bei John Oliver sind es halt so 20 Minuten Videos, also er hat zum Beispiel ein super Video über die FIFA gemacht oder ähm, John Stewart hat immer unglaublich tolle Videos gemacht, über äh, vor allem in den Bush-Jahren sage ich mal. Oder mhm. Bill Maher hat immer super tolle Sachen gemacht über die Gesellschaft an sich, also auch über diese... Ja, er hat teilweise wirklich geschafft, interessante Videos zu machen, einfach über die... Tatsächlich auch über den Jugendwahn, der dann auch bei jungen Leuten gut angekommen ist. Also das war wirklich einfach nur so ein komplettes Video über Ärsche. Aber irgendwie war es so trotzdem politisch unterlegt und toll gemacht. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich sowas anzugucken. Ich glaube, die Zeit haben wir jetzt nicht, um hier jetzt irgendwie 20 Minuten Videos uns komplett reinzuziehen. Aber... Ähm, um zum Abschluss zu kommen, bevor ich hier alles im um den Boden rede. Ich finde, also gerne notieren? <lacht> genau, gerne notieren, gerne anschauen. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass es darum zusammenhängt, dass man sich der Zielgruppe so hart wie möglich anbietet, sondern einfach, dass der Inhalt, den man hat, interessant ist und der findet dann auch sein Publikum. Was ich, ne, also Wenn ich mich so zurückerinnere an unsere Zeit, als wir angefangen haben, ähm, damals hat die Robert-Bosch-Stiftung uns mit einer relativ großen Summe tatsächlich gefördert, äh, 2011, und wirklich auch mit dem Auftrag, rum zu experimentieren. Das war der Weisungsauftrag. Damals hat keiner politische Bildung gemacht. Und als wir, äh, also im, im Online-Bereich meine ich, oder zumindest nicht auf dieser großen Skala, und äh, als die ersten Klickzahlen dann so 5.000 waren oder 10.000, da war das so ein Hooray! Wir haben voll viele Leute erreicht. Inzwischen, wenn ich mir anschaue, was inzwischen die Klickzahlen sind, dann sind das ja ganz, ganz andere Kategorien. Ne? Ähm, auch dazu noch mal ganz kurz: ähm, Wir haben damals mit der Bosch Stiftung viele Projekte gemacht, die halt eben nicht vorrangig auf die Klickzahlen äh, guckten, weil es auch einfach diese, die, es, gab, es gab diese Dimension gar nicht, die man hätte erreichen wollen als Ideal, sondern wir haben halt viel probiert, wir haben auch viele Sachen gegen die Wand gefahren, da muss man auch ganz klar sagen, es hat Sachen gegeben, die überhaupt nicht funktioniert haben, es hat andere Dinge gegeben, die haben sehr, sehr gut funktioniert, wie zum Beispiel so ein Projekt wie Reputation, wo man, wo Jugendliche selber quasi Videos gerappt haben und eingestellt haben. Das war aber relativ kostspielig und es war auch ein Risiko, weil nicht klar von Anfang an gesagt werden konnte, das wird jetzt einen Erfolg erzielen und ihr werdet am Ende des Monats so und so viele Klickzahlen haben. Franzi, du bist ja in diesem Bereich unterwegs und hast mit ganz vielen Partnern zu tun. Es sind, glaube ich, nach wie vor gar nicht so viele Akteure, die wirklich Geld ausgeben, aber korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Wie wichtig ist denn diesen Akteuren die Klickzahl und ähm, wie, sehr, wie groß ist auch die Versuchung, sich durch so eine Klickzahl eventuell korrumpieren zu lassen, in dem Ansatz zum einen kreativ zu innovieren und äh, andere Ansätze der politischen Bildung auch auszuprobieren? Würde ich jetzt mal, kann man, glaube ich, nicht so allgemein umfassend sagen. Es gibt Partner, denen sind Klickzahlen nicht unwichtig. Ich sage mal auch so, also... Das wird auch immer schwieriger, ne? also jetzt so hier über Klickzahlen zu reden, da könnte ich jetzt einen, einen großen E-Post darüber erzählen, wie der Unterschied ist zwischen YouTube und Facebook und dann kommt Snapchat noch dazu und so weiter, wie bemessen wir eigentlich Reichweite und wie wichtig ist sie dann am Ende des Tages, deswegen hacke ich immer so sehr auf der Interaktion rum weil ich finde, dass man es dadurch auch als das ist so der erste Schritt, den Leute, die zu uns kommen und die sagen, hey Mesh, wir wollen mal mit euch was machen. Ähm, wir haben gehört, ihr habt so, ein, ihr wisst, wie es geht mit YouTube und so mit diesen Influencern und so weiter. Und dieses Erste, was wir meistens sagen, es geht gar nicht vorrangig darum, dass du jetzt 10.000 bis eine Million Views hast, sondern es geht darum, dass du siehst, dass dieses Video ankommt, dass du siehst, dass die Leute kommentieren, dass du siehst, dass auch die YouTuber, mit denen wir zusammenarbeiten, nicht Tote Videos rausschicken. Unter toten Videos verstehe ich sowas wie, oh, ich wurde jetzt eingekauft, ich habe dafür eine gewisse Summe an Geld bekommen, jetzt habe ich auch was Nettes zu dem Inhalt gesagt, bla bla bla. Und dann kümmere ich mich nie wieder um dieses Video. Ich stelle es auch nicht auf meine Startseite und ich kommentiere da auch nicht mit, weil war es ja für mich. Das ist mir immer ganz wichtig, oder uns ganz wichtig, dass wir das nicht machen. Denn nur anhand der Kommentare und anhand eines YouTubers oder einer YouTuberin, die sich sozusagen in die Kommentare nochmal reindenkt und nochmal Antworten gibt und auch nochmal auf schwierige Fragen nachgeht, die ja immer wieder entstehen können, ähm, sieht man auch, dass da wirklich, dass die Leute, dass das, so, dass das System funktioniert, das System zwischen der Person, die im Video was erklärt, und dem Zuschauer, der sich das anguckt und dann eine Rückfrage hat potenziell. Deswegen, das finde ich schon äh, sozusagen immer so das Erste, was ich gerne mit reingebe. Aber ich kurz, kurz, denn die ja, Helle will auch. Ja, okay, Mach, mach, aber kurz. Okay. Nein, ich, ich wollte es auch ganz kurz machen. Und zwar, was diese, ich will es jetzt nicht Klickgeilheit nennen oder sowas, aber gerade weil wir auch über politische Bildung sprechen. Ja. Ich finde vor allen Dingen, wenn es so bei Parteien und Politikern darum geht, wenn sie ihre Facebook-Seiten irgendwie betreiben und dann den Anspruch haben, sie müssten jetzt irgendwie mit, keine Ahnung, mit irgendwelchen Millionen-Seiten mithalten und jetzt braucht der, das neue Posting muss jetzt 10.000 Mal geteilt werden, ansonsten ist alles scheiße. Ich finde in dem Moment, wo immer alles so auf maximale Reichweite getrimmt wird, bei den, also gerade bei politischen Seiten, wird halt der komplette Zweck ihrer digitalen Arbeit so auf reines Marketing reduziert eigentlich. Wenn hinter jedem Posting immer so die Überlegung steckt, hm, wie erreichen wir jetzt die größtmögliche Anzahl an irgendwelchen Leuten. Ähm, weil ich finde, gerade bei Politikern sollte es jetzt nicht darum gehen, dass sie jetzt irgendwie so eine Interaktion haben wie äh, weiß nicht wie bei Adidas, Nike, keine Ahnung, was es da gibt für Riesenseiten, ähm, sondern dass sie einfach für die Leute, die es halt, also, dass sie wirklich ihre eigene Arbeit einfach präsentieren und dass die Leute, die es halt auch für ihr interessieren, auch da ihren Nutzen rausziehen können und dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie auf so einer reinen äh, Werbeseite angekommen sind, wo alles immer so an irgendwelchen Fokusgruppen quasi ausgetestet wird und so, sondern manchmal auch wirklich einfach die eigene politische Arbeit zeigen. Mhm. Helle. Ich glaube, ich würde mich viel wohler fühlen ähm, in der Diskussion und auch eine andere Orientierung haben. Und wenn ich mit äh, Trägern politischer Bildung, äh, reden müsste, würde ich das auch anders machen. Ich, wa ich wage jetzt mal eine provokante Analogie ähm, zum Schulbuch nämlich. Ähm, ich, ich glaube, dass das, worüber wir reden, aus meiner Sicht jedenfalls, nicht politische Bildung ist, also kein politischer Bildungsprozess, sondern wir reden über politische Bildungsmedien oder politische Bildungs- Angebote. Also zunächst aber, finde ich ganz krass, also allen Erklärsachen sind es eigentlich politische Bildungsmedien. Nur dann kommt man auf die Idee, dass Klickzahlen interessant sind. Äh, das ist nämlich die typische Schulbuch- äh, oder Handbuchdiskussion, äh, wie machen wir das besonders interessant, dass es eben viele Schulen abnehmen oder viele äh, Träger sich das Handbuch bestellen oder so. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was in der Kommunikation schwierig ist, ähm, in der Szene jedenfalls, äh, der, politischen, also der politischen Bildung, die sich jetzt nicht permanent mit Webvideos befasst, weil ähm, es an einer Brücke oder auch an der Kommunikation und dem gemeinsamen Überlegen äh, aus meiner Sicht jedenfalls fehlt, was man denn damit machen kann oder was man damit macht. Mhm. Oder wie man das, was man da im Netz hat, Tatsächlich in, bildendes, in ein bildendes Angebot überführen kann. Ja, und nicht nur eine reine, also ich könnte jetzt mit den klassischen Unterscheidungen kommen: das eine ist Information und dann gibt es noch Lernerfahrungen und dann gibt es Bildungserfahrungen, das ist alles was anderes. Aber die, diese, diese Idee, Hauptsache viele, wäre für mich überhaupt kein Kriterium hm. vor dem Bildungshintergrund jetzt. Vor anderen Hintergründen offensichtlich schon. Franzi sagte, glaube ich, vor allem Hauptsache viele Kommentare und Hauptsache viele inhaltliche Kommentare, was natürlich bei so Informationsformaten auch wirklich eine wichtige Währung ist und wahrscheinlich die wichtigere Währung als die reinen Klickzahlen. Ich würde es aber trotzdem jetzt gerne mal ganz konkret machen und hier in die Runde fragen und auch gerne ins Publikum, denn wir sind ja hier, um auch irgendwie Ideen auszutauschen. Wenn man euch jetzt, ich sag mal, also egal, einen Riesenberg Geld geben würde äh, und jegliche Freiheit, alles zu tun, was ihr tun möchtet mit diesem Geld, um ein gutes Webvideo-Angebot äh, im Bereich der politischen Bildung zu schaffen, was würdet ihr damit machen? Und wie gesagt, die Frage geht auch wirklich ins Publikum. Ähm, wer weiß, vielleicht ist ja auch jemand von der Stiftung hier, der es hört und sagt, finde ich geil, äh, lass mal zusammen sprechen oder so. Also ähm, Aufforderung an alle. Bitte sehr, dann bist du die Erste. Drei, drei. Ich, hätte, ich hätte eine Idee. Eine Idee. Ja, ich hätte drei, gleich drei Ideen. Also, ich äh, würde unglaublich gerne mal Webvideos äh, für die Erwachsenenbildung machen. Also, mhm. wir reden immer über Jugendliche. Ich würde unheimlich gerne in dem Bereich ähm, Flüchtlingsarbeit was machen. Ich finde, das ist super, ein super geeignetes Medium, weil es eben nicht sprachlastig sein muss, weil es mit Fremdsprachen äh, agieren kann, die Leute, die mit Flüchtlingen umgehen, nicht drauf haben, mhm. äh, die man aber in einem Video wunderbar unterbringen kann. Und das Gleiche gilt für Leute, die nicht lesen und schreiben können. Da, meiner, also es gibt was, ich weiß, aber ich finde, da könnte man echt mal ein bisschen Schmackes hinter. Danke schön. Es gibt übrigens heute nach dem Mittagessen einen sehr spannenden Workshop, uh, Working with Refugees, zum Thema Webvideo mit Flüchtlingsarbeit. Franzi, Reik? Ideen da oder erstmal noch überrollt? Aber ich denke, so als Kreativer spinnt man ja immer, oder? Ich, ich würde es dir geben, wenn du was hast. Okay. Also bei unbegrenztem Geld für eine Videoproduktion äh, würde ich auf jeden Fall, glaube ich, den Adam Sandler machen und äh, nur an den schönsten Orten der Welt drehen und vielleicht eine große Reportage über den Klimawandel, irgendwo auf Hawaii und äh, irgendwo an schönen Stränden <lacht> und so. Das wäre, glaube ich, das Erste, was man einführen würde. Das wäre schön für dich, Raik? Genau, das wäre das wär klasse, also das muss man mitnehmen dann. Was hätten die Jugendlichen aber, ähm, davon? <lacht> ja, ja. Nee, aber ähm, abgesehen davon wäre es wirklich mal schön, wenn man dieses zur Verfügung stehende Budget dann auch dazu nutzen könnte. Ähm, es gibt zwei Sachen, die mir spontan einfallen. Die eine ist wirklich zum Beispiel von John Oliver, der dann teilweise einfach so das Geld, quasi, das er zur Verfügung hatte, sein Produktionsbudget, dazu eingesetzt hat. Die haben, für ein, die haben mehrere... Amerikaner quasi krankenversichert oder ich glaube die haben der, deren Schulden irgendwie bezahlt oder sowas. Das war so Bestandteil einer Sendung, äh, wo sie halt wirklich auch mit ihrem Geld mal was anderes gemacht haben als lustige Grafiken zu schieben. Das fand ich auf jeden Fall cool, weil es auch gleichzeitig auf ein anderes Thema aufmerksam gemacht hat ähm, und dadurch auch nochmal in andere Medien äh, reingespielt wurde. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und die zweite Sache, ich fände es auch mal schön, so ein bisschen umfangreichere äh, Videos zu machen, weil meine Videos sind in der Regel immer so zwischen äh, fünf bis zehn Minuten und das ist auch schön so, wenn man mobil mal unterwegs ist, aber ich glaube, dass es auch Themen gibt, also ich glaube, viele Themen erfordern das eigentlich, dass man mal so ein bisschen mehr in die Materie reingeht. War klar, in meinen fünf Minuten Zeit, die ich da habe, äh, man kann es immer nur anschneiden und man kann also man überspitzt es, damit es auf jeden Fall sein Publikum findet und damit auch so eine Diskussion in Gang gesetzt wird. Aber es wäre auch mal schön für mich persönlich jetzt, äh, wenn man, also ich habe auch mal zum Beispiel eine Doku gemacht für ZDF. Also 45 Minuten und es wäre auch schön, wenn man wirklich mal so eine Art, äh, also was heißt abendfüllende Dokumentation, aber ich mag zum Beispiel auch diese Michael-Moore-Filme total gerne. Und das sind ja auch so anderthalb bis zwei Stunden Dinger, die äh, einfach ultra unterhaltsam sind, auch wenn sie okay. verglichen mit anderen Formen halt sehr lang sind. Und äh, sowas wäre für mich persönlich einfach schön. Danke. Franzi? Ich muss sagen, ich gehe erstmal an die Grundbasis, weil bevor wir das alles machen, bevor wir die schönen Videos machen und bevor wir mehr für Flüchtlinge oder mit Flüchtlingen machen, ich würde eine riesige, gemeinnützige Redaktion aufbauen und die richtig gut bezahlen. Mit Leuten, die sich mit Webvideo beschäftigen, mit Leuten, die redaktionell diese ganze Leistung machen, die sich auskennen mit was, wie muss es vor der Kamera aussehen und wie unterstützt man die Menschen, die im das Zweifel heißt, eine Reichweite haben oder die Jugendlichen und diesen Menschen die Ressourcen dazu geben. Weil ich glaube, dass, also ich erlebe es immer wieder im Alltag, a die Dankbarkeit von denen, denen man wirklich redaktionelle Hilfe zur Seite stellt, weil es ist eine unfassbare Arbeit auch die Sachen richtig zu recherchieren und ich erlebe es aber genauso auf der anderen Seite von Menschen, die es machen, die es auch im gemeinnützigen Bereich machen, die es mit Jugendlichen machen, die es für viel zu wenig Geld machen, weil es ist ja alles immer unter ferner Liefen, jetzt machen wir auch noch Video on top und klar, kein Problem ist ja, YouTube kann ja jeder und jetzt machen wir es alles mal eben mit dem iPhone und ich glaube davon, also das sozusagen Pro Bundesland, man muss ja auch mal sagen, mit Bildung, also zum Thema Bildungsbegriff und politische Bildung könnte ich jetzt auch noch was sagen, aber das meine ich jetzt nicht, aber sozusagen, wenn man sich unser Bildungssystem anguckt, das ist halt in jedem Bundesland wieder anders und jede Schule kann es eigentlich dann wieder anders machen, da würde ich ansetzen. Ich würde Leute ausbilden, die wirklich vor Ort das pro Stück unterstützen und zwar nur das machen, mit diesem speziellen Fokus, mhm. weil das ist, glaube ich, weil dann kann man sozusagen darauf aufgehend eben die ganzen Videos auch machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges äh, Stichwort, so der, der Aufbau von Strukturen, die vielleicht hier und da wirklich noch äh, fehlen. Bitte, da hinten ist eine Wortmeldung. Mein Name ist Frank Hofmann von der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein. Ähm, danke für die interessante Diskussion und vor allem die Unterscheidung, ähm, Medien machen und ähm, von Jugendlichen Medien selber machen. Wenn wir unbegrenzt Geld hätten, würden wir, jeder Jugendliche, alle, die Medien machen wollen, beziehungsweise ich würde noch weitergehen, alle, die irgendwann mal in der Schule sind, sollen auch ein Seminar zur politischen Bildung bei uns machen können und das soll bezahlt werden. Das wäre meine Forderung. Und dann, glaube ich, entstehen auch tolle, interessante Formate in der politischen Erwachsenenbildung, weil es Jugendliche bereits kennengelernt haben. Wie vermittelt ihr politische Bildung in euren Seminaren? Jugendliche machen selber mhm. Formate, Medienformate, mhm. mehr als Erklärvideos, aber Erklärvideos sind schon ein probates Mittel, damit einzusteigen, mhm. einfach was kennenzulernen, aber nicht jeder will vor der Kamera stehen. Es gibt auch Leute, die das gerne dahinter machen oder sich Gedanken darüber machen, wie der Hintergrund aussieht. Ähm, es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Gibt es Vielen Dank. Gibt es noch mehr Ideen im Raum? Bitte. Ja, danke schön. Ähm, Tobias Albers-Heinemann, ich bin Medienpädagoge. Ähm, ich glaube, wenn Geld keine Rolle spielt, ich würde das Ganze dezentralisieren. Ich würde weg von den YouTube-Stars gehen. Ich würde, ähm, ich bin so ein bisschen Regional-Egomane, das heißt bei uns in der Umgebung dann ähm, einfach mal gucken, dass nicht nur die Jugendzentren und die Schulen mit Technik ausgestattet sind, sondern alle Orte, die mit Kindern, Jugendlichen arbeiten, dass dort auch die Kompetenzen vermittelt werden, mit diesen Technologien überhaupt zu arbeiten in einem pädagogischen Sinne. Also ich finde, man muss ein bisschen weg von den großen YouTube-Stars, die man eh kennt und einfach mal schauen, wie kann man, das, oder die Methode Webvideo einfach in die Region vor Ort auch bringen und das geht einfach dann auch nur über Fortbildung, Weiterbildung und Kompetenzvermittlung bei den Leuten, die mit Kindern und Jugendlichen auch arbeiten. Mhm. Vielen Dank, ähm, ich, möchtest, möchtest du noch was dazu eine sagen? Ganz, ein ja. ganz kurzer Wunsch mit unbegrenzt Geld, ich würde eine neue Plattform aufmachen. Ich finde es <lacht> etwas problematisch mit YouTube, ich muss das glaube ich nicht erklären, ähm, aber wenn man Geld hätte, könnte man ja vielleicht YouTube -Kon Konkurrenz machen in dem Bereich. Geld und, und Macht. Ähm, was sind denn für euch aktuell die größten Herausforderungen? Wir haben jetzt wirklich viel geredet, auch über, und ich bedanke dir auch für die Unterscheidung zwischen Medienbildung, politischer Bildung, ähm, Medien, die bilden. Ähm, was sind denn aktuell die größten Herausforderungen so in eurem Bereich, wo ihr sagt, ähm, hier stoßen wir irgendwie an unsere Grenzen, auch als Webvideoanbieter? Äh, äh, anbieter ähm, Hier müsste man investieren, hier müsste man mehr machen. Also bei mir, ich kann jetzt, oh das Mikrofon ist an, okay cool. Ähm, nein, also ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen. Ähm, das größte Problem vermutlich bei mir ist... Äh, meine Haare auf jeden Fall, also die Frisur immer auf den Videos, das ist immer ganz furchtbar. Ja, das ist, das ist Reik redet so, gerne über sich persönlich. Das, das ist furchtbar. Äh, ansonsten tatsächlich Zeitmanagement, weil ähm, ich habe tatsächlich auch bei der Kooperation, die ich mit dem SWR zusammen mache, äh, also den Ausschnitt, den wir gesehen haben von Headlines, ist ja eine Produktion, die ich gemeinsam mit dem äh, SWR mache. Und da ist tatsächlich so, es wäre eigentlich nett und das soll jetzt keine Beschwerde sein, wenn der SWR zuguckt, hierfür. aber ähm, ich mache das Redaktionelle quasi komplett alleine und natürlich bringt dann das bei einer wöchentlichen Sendung schon manchmal so ein zeitliches Bedrängnis und deswegen habe ich manchmal auch so ein bisschen Augenringe und komme dann wie heute vielleicht mal ein bisschen später aber ähm, das ist eine Sache die natürlich auch dann mit dem Budget irgendwie zusammenhängt wo ja schon drüber gesprochen wurde. klar wenn man unbegrenztes Budget hätte, wäre es toll, wenn man da vielleicht nochmal ein bisschen äh, auch als Creator selber so ein bisschen äh, redaktionelle Unterstützung einfach hätte das ist ja auch das, was Franzis schon angesprochen hat, dass die Leute dann mal ganz glücklich sind und sich freuen, oh mein Gott, cool, ich muss nicht alles alleine machen und ähm, das ich ist tatsächlich so eine also diese Manpower dahinter quasi, wenn man halt wirklich ein schönes Produkt abliefern will, auch online, dass man dann die entsprechende Unterstützung auch bekommt. Das heißt, du hättest ganz viel von der Idee von Franzi, äh, so eine Struktur aufzubauen, an die du dich dann auch wenden könntest. Ja, total. Also ich habe ja zum Beispiel auch, also was mir schon mal abgenommen wird bei dieser Headlines-Geschichte, ist die Grafik. Das heißt, ich muss das nicht selber machen, sondern es gibt einen Grafiker, der kümmert sich, das nimmt mir so sehr viel Zeit halt einfach wieder weg und wenn man dann vielleicht noch an anderen Stellen so ein bisschen noch mehr quasi hätte, das klingt jetzt wieder so voll undankbar, aber ähm, dann könnte man vielleicht einfach noch ein... Bisschen länger schlafen manchmal. Franzi. Ich hätte, glaube ich, zwei Sachen, zweieinhalb, die ich gerade schwierig finde. Das eine ist sozusagen das, was ich gerade erlebe, dass das ist sozusagen eine Unsicherheit, die entsteht in dem Moment, wo sich, Polit wo sich Politik und politische Bildner und Medien nicht einigen können, über wie man zum Beispiel mit einer bestimmten Partei umgeht, wird es für mich als Redakteurin auch schwierig, denn sozusagen meine Aufgabe ist es dann, Themen zu, zu, mitzudiskutieren und, und so weiter und dann habe ich YouTuber, die mich fragen, ja, wie gehen wir denn jetzt mit der AfD um zum Beispiel und dann sage ich, ja, wir können es ja so machen, dann sagen die, ja, aber gut, aber die machen es ja auch nicht so und die wollen ja auch nicht mit denen reden und die haben die jetzt auch nicht eingeladen, müssen wir darüber reden, wollen wir darüber reden und ich frage mich so ein bisschen, sind wir jetzt alle in einer riesigen, hilflosen, äh, gemeinsamen Filterbubble gefangen gerade? Und das macht es für mich manchmal schwierig, mit gewissen äh, Partnern, mit denen wir auch zusammenarbeiten, dann sozusagen eine gerade Linie zu fahren, wenn die selber noch erstmal gucken müssen, wie sich gerade die Politik hinstellt. Das finde ich aktuell echt unfassbar, wie gelähmt da teilweise die Situation ist. Also du würdest dir mehr Meinung wünschen, mehr Traute? Ich würde mir gerne mehr Haltung wünschen und einfach mhm. mehr gerne äh, die Freiheiten für bestimmte Projekte ähm, einfach zu sagen, machen wir jetzt halt. Egal, bis wann sich welche... Kanzlerin für was entschieden hat. Mhm. Das und ähm, ich würde mir, aber das ist, das kann ich jetzt nur für mich sagen, und da spreche ich jetzt nicht unbedingt für Mesh, sondern einfach für mich als Franzi. Ich würde unfassbar gerne in Diskussionen weniger hören, das ist ja nicht politische Bildung. Muss ich leider ganz ehrlich sagen. Weil ich das immer wieder verteidigen muss und das auch gerne tue und das auch super finde, aber ich finde, solange. Es für mich jetzt als, wirklich auch als Außenstehende, ich sehe mich selber zum Beispiel nicht als politische Bildnerin, weil ich glaube, dass ich diesen Luxus mir gar nicht antun kann oder den Namen mir gar nicht geben kann, aber ich finde solange noch gar nicht geklärt ist, was jetzt eigentlich sozusagen wie Bildung wirklich online funktioniert und wie man wo man da eigentlich was erreicht, würde ich unfassbar gerne mit einer offeneren Diskussion rangehen und sagen, ah, okay, also das seht ihr als auch schon politisch bildend, warum denn und wie geht das anstatt sozusagen so ein frontales, das ist nicht politische Bildung, sondern das ist es. Das finde ich nämlich sozusagen vom Bildungsbegriff her für mich als Macherin ganz ganz schwierig. Mhm. Da gibt's mal, Zustimmung äh, im Saal. Genau. Jetzt, Entschuldigung, ich muss gerade noch mal was sagen, weil du hast gerade was Wichtiges angesprochen und da ist mir erst mal bewusst geworden: Hey, warte mal, es gibt da ja noch so eine große Herausforderung quasi, die jetzt nicht nur persönlich oder meine Frisur angeht, sondern auch äh, die gesamte Politik oder die gesamte Gesellschaft. Nämlich die Frage, wie man bei politischem Webvideo oder generell äh, einfach mit blanken Lügen einfach umgeht. Also gerade wenn du die anschaust, was halt so auf, in den sozialen Netzwerken sich verbreitet. Äh, also da wird ja teilweise so, wenn Leute überhaupt nicht mehr auf Fakten reagieren, weil sie immer von Anfang an sagen von wegen, oh nein, ich habe das aber sonst wo gesehen. Also ein Beispiel für mich ist immer von CanFM äh, zum Beispiel, also kennt vermutlich einige Leute im Raum vielleicht, okay? Ähm, da hat mal auf der CanFM Facebook-Seite, da haben sie mal die große Enthüllung gebracht, sie hatten auf einmal irgendwie ein Beweisfoto vom Abschuss äh, von MH370, von Malaysia Airlines. Ähm, da haben sie quasi ein großes Satellitenbild gepostet, auf dem man quasi sehen konnte, also hier ist, äh, hier ist die Maschine und hier ist dann irgendwie so ein NATO-Flugzeug, das sie gerade abschießt. Also genau in dem Moment haben sie das Foto geschossen von irgendeinem Satelliten, irgendwie von den Amerikanern abgeluchst oder so. Und nach relativ kurzer Zeit haben viele Leute in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass das irgendwie so eine, also so eine schwarz-weiß gefärbte Google Maps-Karte aus dem Jahr 2012 ist. Ähm, und die da irgendwelches Stockmaterial einfach drauf gefotoshopt hatten, also von irgendwelchen Maschinen, die nicht mal die Maschine ist, die da tatsächlich geflogen ist. So Und dieses Bild steht da heute noch, das hat sich mehrere zehntausend Mal irgendwie verteilt und alle sagen, guck mal hier, die NATO, sie waren es, die Schweine. So Und was machst du mit solchen Leuten, selbst wenn du ihnen zeigst, dass es halt genau eine Google Maps Karte aus dem Jahr 2012 ist, selbst dann sagen sie noch, nein, das stimmt. So Und was machst du, also wie gehst du damit um, wenn so Fakten überhaupt nicht mehr akzeptiert werden als Grundlage einer Diskussion? Entschuldigung, kriege ich mich auf. Gut, ja, das merke ich. Das ist ja tatsächlich auch, also für mich ist das eine der großen Herausforderungen. Ich bin auch erstaunt, dass es so spät erst kommt. Also äh, gerade dieser Umgang, auch die Unterscheidungsfähigkeit von Jugendlichen, ähm, das ist im Prinzip eins der großen Themen aus meiner Sicht. Als, als, äh, als Moderatorin nehme ich mir jetzt auch eine Meinung raus. Wie unterscheide ich zwischen Informationen im Netz? Wie lerne ich das? Also meine eigene Urteilsfähigkeit? Da sind wir irgendwie bei Persönlichkeitsentwicklung, da sind wir bei Soft Skills oder auch, wenn ich mir diese Nein, ganzen... Entschuldigung, da sind wir bei Medien. In Pädagogik und politischer Bildung. Also knallhart. Genau das lernt man da. Auch das, aber da gibt es nachher auch einen Workshop zu. Ich werde euch auch gleich auf die Bühne rufen, yes. Aber dazu gehört auch dieser ganze Bereich Hass im Netz. Also äh, diese, diese Hasswellen, die sich unter Videos äh, verbreiten und, und, und entwickeln, das ist ein relativ neues Phänomen, in Anführungszeichen, für manche mehr, für manche weniger. Aber damit hat die politische Bildung gerade massiv zu tun. Die Bundeszentrale macht in dem Bereich ganz, ganz viel. Und auch da ähm, habe ich den Eindruck, wir sind in einem Bereich, wo es ganz viel um emotionale Kompetenz geht. Ähm, und wir da auf einer kognitiven Wissensvermittlungsebene vielleicht gar nicht mehr so sehr beikommen. Also Frage, stoß, stößt man da auch an eine Grenze? Franzi, ich gucke jetzt auch gerade dich an, weil du damit ganz viel Erfahrung hast. Das wäre auch die letzte Frage, und dann würde ich gerne noch mal Fragen fürs Publikum öffnen. Ähm, also jetzt in Bezug auf Hass im Netz? Ja, in Bezug auf Hass im Netz, in Bezug auf Manipulation von Informationen, in Bezug auf dieses ständige Gegenargumentieren Da kommt man ja eigentlich gar nicht mit an. Ja? Ähm, also übrigens, nur um das zu ergänzen, was du eben gesagt hast, ich glaube, das ist nicht nur ein Thema für Jugendliche oder für junge Erwachsene, Absolut. sondern für alle. Also ganz ehrlich, Absolut. Manipulation im Netz ist auch für über 60, 70, ab 12 oder ab 6. Dazu meine Frage noch an dich nachher, Anselm, ab wann ist YouTube-fähiges Alter? Ähm, drei, ja. Eben, und da geht's los. Ich, und die Frage ist jetzt sozusagen, wie, wie geht man am besten damit um oder was Ja, ist das eine Herausforderung für euch? Ähm, und und es ist, eine ist das ein Thema der politischen Bildung? Und kann ja? man diesem Thema mit Webvideo zum Beispiel beikommen? Oder braucht es da andere, äh, andere Formate? Also, ich habe da so zwei, drei Incentives quasi jetzt aus der jüngsten, also aus dem letzten halben Jahr. Ich habe einfach so zwei, drei Beispiele, wie, wie, wie wir mit sowas umgehen. Einerseits haben wir den Fall gehabt, wir haben ein Video gemacht mit dem YouTuber Tens, der auch nachher einen Workshop hält zum Thema. Warum haben diese Flüchtlinge eigentlich alle Smartphones? Kriegen die alle geschenkt? Und äh, das Video hat so eingeschlagen und wir haben so viele Kommentare dazu bekommen, dass wir dann noch ein Video dazu gemacht haben, um diese Kommentare nochmal aufzugreifen. Und das hat sehr gut funktioniert, um sozusagen das Gröbste des Kommentarsturms mal aufzufangen. Andererseits habe ich auch persönlich, ich habe das vor einem Jahr festgestellt, dass äh, unfassbar viele Leute sich darüber beschweren oder so Sachen posten auf Facebook. Da ist der André von Mimikama ja auch hier. Ähm die, die, die das immer scheren und dass in meinen Timelines ständig irgendwas auftaucht von wegen, yay, es schenkt dir natürlich jemand einen VW-Bus, klar. Und äh, natürlich gehört dieses Bild da und dahin und ich habe den ultimativen Beweis, dass der und der da war und habe dazu selber ein Video gemacht, ähm, um mal einfach zu erklären, hey Leute, ihr könnt natürlich klar die Google-Bildersuche -Bil -Google verwenden und habe erschreckenderweise, also ich glaube, 10.000 Kommentare dazu bekommen von denen, ich würde mal sagen, die Hälfte war cool, wusste ich noch gar nicht. Und ich so, was macht ihr denn die ganze Zeit beim Googlen? Okay. Und ähm, ja, dementsprechend glaube ich, ist es echt, also Soft Skills kann man vermitteln, da muss man glaube ich auch Wissen weitergeben. Und ähm, die dritte Geschichte ist eine nicht so positive, das ist, ähm, was einem passieren kann, wenn man Wissensvermittlung oder Sachen rüberbringt. Wir haben ein Video gemacht, zusammen mit der Bundeszentrale, da geht es um... Äh, Zuwanderung und braucht Deutschland Zuwanderung, das haben wir mit dem YouTuber Mr. wissen to go gemacht. Und äh, ein sehr schöner Beweis an diesem Video, es hat sehr schön funktioniert, wir haben schöne und böse und typisch zu erwartende Kommentare bekommen und es hat sich ähm, ein reizender Herr aus Österreich von den Identitären die Zeit genommen, 30 Minuten lang in einem Gegenvideo dieses Video sozusagen zu widerlegen. Ist das Martin Day, ne? Ich habe jetzt hier keinen Namen gesagt, also ja klar es ist Martin Sellner und das Video ist unfassbar und das sage ich auch sehr gerne im Livestream, so ein Scheiß, aber sowas passiert einem dann und dann sitzt man vor diesen 30 Minuten und sagt so, how is this happening und wieso gucken sich das über 10.000 Menschen an und da überlege ich immer noch, ob man reagiert natürlich nicht und das ist so mhm. die Grundhaltung, man reagiert nicht, aber vielleicht sollte man reagieren und vielleicht sollte man was dazu machen und ähm, ja, ich weiß es dann auch nicht. Man gerät, ich, da gerate ich an meine Grenzen meines Verständnisses, äh, wo ich sage, what the fuck is happening here? Er hat über mich auch mal ein Video gemacht. Also ich glaube, der Ach Swark schön, Schick mal. Ja, ja. Ich würde gerne noch einmal, wir haben jetzt noch genau ähm, zehn Minuten Zeit für Fragen. Und dann müsste ich äh, tatsächlich, müssen wir zum nächsten Punkt äh, übergehen, um dann in die Mittagspause gehen zu können. Fragen an die Runde. Gibt es dazu Fragen? Sebastian, bitte. <lacht> <lacht> ähm, ja. Test, Test? Ah, Sebastian Nebusch, mein Name. Ähm, ich mache jetzt seit Montag ein bisschen die Social-Media-Beratung für die Nicht-Egal-Kampagne von YouTube ähm, und äh, anderen Partnern, wo es darum geht, auch ein bisschen diesem Hate-Speech im Internet zu begegnen. Und ähm, das, was da gerade von euch gesagt wurde, kann ich also nur stark äh, bestätigen. Das beobachtet man ja bei allen Kampagnen, die sich auch gegen Hate-Speech ins Netz richten, dass sie auch erstmal als erstes volle Kante zugespammt werden mit Hate Speech. Ähm, also das ist schon ein interessantes Phänomen und, und ich bin aber auch tatsächlich selbst sehr, sehr, frage mich auch selbst wirklich, ob, ob die Webszene sozusagen das alleine bewältigen kann. Und ich glaube, dass, dass die Herausforderung doch noch deutlich größer als das. Aber ich glaube, es ist trotzdem eben, was die Franz gerade gesagt hat, auch gleichzeitig sehr wichtig, eben eine klare Haltung zu zeigen und ähm, diesen kleinen Teil der Gesellschaft, der sozusagen so in dieser mentalen Status verhangen ist, seinen Platz in dieser Gesellschaft zuzuweisen. Ich glaube, das ist das, was wir erreichen können. Wir werden nicht alle Menschen in Anführungszeichen auf den demokratischen Weg führen können. Das ist mehr so eine Art Einwurf gewesen anstatt einer Frage. Frage. Aber äh, ich wollte das nochmal ergänzen. Da hinten war noch eine Wortmeldung. Danke Sebastian. Das ist eine ganz kurze, etwas unsexy, trockene Frage. Ich würde gerne wissen, ob Sie Definitionen im Kopf haben zum Thema Webvideo. Wenn es darum geht, wenn Jugendliche selber Videos machen und die online stellen, wann ist es dann sofort ein Webvideo? Also wenn wir jetzt Ergebnisse aus Seminaren einfach mal online stellen, weil wir haben eine Seite, wird das hier schon reinfallen? Oder ist es eigentlich dann erst interessant, wenn es kommentiert wird, Klicks kriegt, geteilt wird und so weiter. Weil das Phänomen, dass Video, das Jugendliche Videos drehen, ist jetzt nicht so neu. Und dass mhm. sie es vielleicht online stellen, ist auch nicht mehr so neu. Also wo fängt das an, dass es spannend wird? Ich finde, das ist eine spannende Frage. Helle, Franzi, dazu? Denn ehrlich gesagt, also aus dem Stegreif könnte ich darauf jetzt tatsächlich gar nicht so richtig antworten. Ich hätte eine private Definition. Ich auch. Aber und die besteht eigentlich darin, für mich ist es dann ein Webvideo, wenn es äh, die Funktion nutzt, der Plattform oder der Seite, auf der es hochgeladen wird und wenn diese Seite eine Kommentarfunktion ermöglicht und da kein einziger Kommentar drunter steht und es auch nicht darauf ausgerichtet ist, dass der Zuschauer darauf reagiert, dann ist es für mich nicht unbedingt gelungen, das Webvideo im Zweifelsfall. Mhm. Gibt es vielleicht hier im Raum bessere Definitionen zum Thema Webvideo als die, die hier auf dem Podium sitzen? Und online sollte es sein, ja. <lacht> also eben ich kann sagen, weg. was in der Literatur ist. In der Literatur wird versucht zu unterscheiden. Ähm, natürlich nicht irgendwie normativ, irgendwelche Begriffe, irgendwas mit irgendwelchen Begriffen zu belegen, sondern eben ähm, nicht normativ, sondern eben um bestimmte Formate unterscheiden zu können. Und ich ich kenne keine Definition, was schon oder noch nicht ein Webvideo ist, wenn ein Video im Netz steht. Mhm. Bitte. Michael Michael Brennl ist mein Name aus dem ludwig windhorst in Lingen. Ich habe mal eine Frage bezüglich der... Medienbildung. Ist die Medienbildung, das heißt der kompetente Umgang mit mobilen, digitalen Medien, nicht eigentlich eine Voraussetzung, um auch politische Bildung in digitalen Medien überhaupt anzubringen? Oder kann das parallel einhergehen? Denn eigentlich muss der Umgang kompetent mit Medien umzugehen, die, die, ja das Erlernen, ja eigentlich schon in der Kita beginnen, Stichwort YouTube-fähiges Alter. Da gibt es aber kaum Konzepte. Ja. Müssen nicht erst die Kinder, die zu Jugendlichen werden, die sich in die politische Bildung meinen, äh, bilden wollen, müssen die nicht erst mal an den Geräten und im Umgang und auch in den Fragen, die damit zusammenhängen, was ist der Wert von Daten, was, was hat es denn mit diesem Hate Speech auf sich, wie erkenne ich denn, was die Wahrheit ist im Internet, wo es ja scheinbar viele Wahrheiten gibt. Ist das ja eigentlich Voraussetzung, um dann irgendwie Politik und politische Fragestellung zu vermitteln? Helle dazu? Also, ich würde ja, ähm, ich, ich, ich würde erstmal gerne an Franzi anschließen und sagen: Selbstverständlich müssen wir uns darüber unterhalten, was politische Bildung ist und was nicht, nicht als Vorwurf, sondern um genau da anzuknüpfen, nämlich bei der Frage: Gibt es äh, Möglichkeiten und Ermöglichungen, äh, Dinge kritisch zu betrachten? Also, es kann doch. Ich glaube, wir sind uns alle einig, es kann nicht darum gehen, einen äh, ein, äh, ein Parallel-Youtuber, der nur rechten Scheiß verzapft ähm, äh, und eine Kommentarfunktion darunter hat, in die gleiche Kategorie zu schmeißen, wie das, was ihr macht. Das kann auch nicht euer Anspruch sein, glaube ich. Das heißt, ähm, äh, ich finde schon, und auch wenn es um Haltung geht, ich finde schon, dass, es deutlicher, dass deutlicher gemacht werden muss, was denn daran politisch bildend sein soll und nicht einfach dem Zufall überlassen. Oder ermöglichend, unterstützend und so weiter. Und ich, wenn ich darf, würde ich gerne einen kleinen Bogen sch, äh, schlagen äh, bei der Geschichte. Also, das, was dann äh, die politischen Bildner, so wie euch, umtreibt, ähm, äh, sind, ja, sind ja mehrere Komponenten. Das sind die technischen Fähigkeiten, sowohl für die politischen Bildner als auch eben dann für die Frage, wie, ähm, wie Kinder und Jugendliche damit umgehen können. Das sind die. Ähm, Finanziellen lasse ich jetzt mal weg, aber die gehören natürlich auch dazu. Ähm, immer Möglichkeiten. Ähm, und es sind die, und es sind, ich nenne das jetzt mal etwas wissenschaftlich habituelle Fragen, die damit zusammenhängen. Kleiner Ausflug. Wir haben also im letzten Jahr eine Tagung gemacht zum Thema digitale Medien, wo ähm, wir die Rückmeldung bekommen haben. Da waren unter anderem Lehrer, Fachleiter dabei, die dann in einem in einer Runde Gesprächsrunde saßen mit äh, den Nerds. Ja, oder mit den, mit den typischen Insidern, äh, die sich dann mal beherrschen mussten, mit ihrer Fachsprache um sich zu schmeißen und auch mit einer, auch das kann man mich gerne gleich für steinigen, mit ihrer ihnen eigenen Arroganz, sich verständlich machen müssen gegenüber Lehrkräften, die interessiert sind, ähm, die gerne was machen möchten, die selber aber keine Ahnung haben, die von ihren Schülern dann auch überholt werden ähm, und die dann hinterher gesagt haben, könnt ihr nicht mal anregen, dass in unserer Lehrerfortbildung nicht wieder Lehrer, Lehrer fortbilden in dieser Angelegenheit, sondern wir hätten gerne die Freaks aus der Szene. Ähm, das klappt aber nur, ich sitze ja hier für die Transferstelle politische Bildung, das klappt aber nur, wenn man äh, harte Anstrengungen übernimmt, diese verschiedenen Szenen zueinander zu bringen. Und es gibt ja Leute, ich sehe sie ja hier, weil ich sie kenne, es gibt ja Leute, die das in der Person vereinen, also die äh, Mediengebildet sind, die politische Bildner sind und äh, die selber vielleicht sogar künstlerisch oder sonst wie äh, mit Webvideo zu tun haben oder, oder überhaupt mit Web zu tun haben, äh, die vielleicht so einen Brückenschlag, den so einen Brückenschlag gelingen könnte und wo man dann in der Tat gemeinsam, noch bessere Angebote machen könnte. Das würde ich mir wünschen. Wenn das die Veranstaltung hier brächte, auch nur im Ansatz, dann wäre das ein super Erfolg. Helle, ich glaube, das ist ein super Schlusswort, aber da sehe ich noch eine. Wir haben noch ein bisschen Zeit, Daniel, bitte. Das Schlusswort darfst du machen. Oh, das ist nett. Mhm. Will ich eigentlich gar Gern. nicht. Ich wollte noch mal auf den Punkt, was ist ein Webvideo eingehen. Und meine Definition wäre, ein Webvideo ändert nicht mit dem Upload. Mhm. Und dann kommt all das, was Franzi schon sagte, die ganze Interaktion und all das, was dahinter hängt. Und wenn ich das so definiere, dann hängt da erstens an, dass ich das nicht auf ein reines Bildungsmedium reduzieren kann, sondern muss ich den ganzen Prozess davor, währenddessen und danach betrachten. Und zweitens muss ich mir dann anschauen, wie funktioniert politische Bildungsarbeit jetzt. Und ich glaube, die ändert nämlich häufig mit dem Upload des Produkts. Und ähm, auch die ganze Förderung ist darauf ausgelegt ähm, und, und genau an den beiden, also mhm. wir müssen sowohl unsere aktive Arbeit mit, ähm, mit Produktionen verändern und natürlich muss die Förderlandschaft auch darauf eingehen, dass wir eben nicht mit einem Ablauf von einem äh, Ergebnis äh, bei, einem, bei einem politischen Bildungsprozess enden, sondern dass es das eben weit darüber hinausgeht. Mhm. und das stellt natürlich neue Herausforderungen. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank ähm, an, an Franzi, Helle und Reik. Ich glaube, ähm, die Diskussion hier auf dem Podium hat wirklich relativ viele Themen aufgemacht und auch viel gezeigt. Ähm, und, und nicht zuletzt, wie wichtig diese Veranstaltung ist, damit wir gemeinsam vielleicht auch neue Definitionen finden, uns über Definitionen verständigen, uns darüber verständigen, wer mit wem wie reden muss und in welcher Sprache vielleicht auch. Ähm, Insofern freue ich mich vor allem jetzt auf den Nachmittag, wo wir wirklich in kleinen Gruppen nochmal in die Praxis gehen. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei euch. Wir machen jetzt einen fliegenden Wechsel. Ich ähm, würde euch bitten, wieder Platz zu nehmen.